Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Der ehemalige Außenminister Dr. Alex Mock ist dem Galadini der EU-Außenminister geladen. Er bewundert das wunderschöne Besteck. Vor allem der Dessertlöffel mit dem Wappen und der Silber glänzend hat sie ihm angetan. Plötzlich bemerkt er, wie einer seiner Amtskollegen auf der Seite auch diesen Löffel bewundert. Er nimmt ihn und steckt ihn sich in die Brusttasche. Darauf denkt sich Mock, hm, gut, das mache ich jetzt auch. Er nimmt den Löffel ganz vorsichtig, hebt den hoch, und da Parkinson hat, zittert seine Hand, und er schlägt damit gegen ein Glas. Plötzlich ist alles still. Er hat den Löffel in der Hand, steht auf, und sagt, Meine lieben Kollegen und Kolleginnen, ich möchte Ihnen nun einen Zaubertrick vorführen. Er nimmt den Löffel, ich stecke mir diesen Löffel in meine Brusttasche, abracadabra, und ich ziehe ihn bei meinem Kollegen wieder raus. Der Montagswitz.